Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier stehen geblieben auf diesem Eisweg und wir kämpfen anscheinend jetzt gegen einen Weimar. Ähm, habt wahrscheinlich mitbekommen, ist ein wenig her, dass Pokémon jetzt kam. So eine halbe Woche, fast sogar eine Woche, glaube ich. Äh, und anscheinend bin ich paralysiert. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. <lacht> anscheinend war eine Woche zu lang für mich. Ich sehe gerade, mein Team ist ziemlich am Arsch. Okay, das ist nicht gut. Können wir fliehen, passt das. Ja, okay, das, das funktioniert super. <lacht> ja, ähm, oh, Kloptopus, die wollte ich euch noch zeigen. Das deshalb war ich noch nicht diese Route. Und hier gibt es auch noch ein paar. Aber ah, das ist K-Octo. Das ist die Weiterentwicklung. Äh. es noch ein paar Items. Ich weiß nicht, ob ich die mir holen will. Ich würde auf jeden Fall gerne mal erstmal in einen Pokémon Center, wenn das okay wäre. Oh, da sind sogar ein paar Mantags wie süß. So, und ich hab direkt gewechselt. Ah, das Rad wechselt sich automatisch. Okay, das ist cool. Ja, hier sind ein paar Manturps, oder? Heißt die Fortentwicklung Manturps, ne, oder? Ich glaube schon. So, vielleicht finden wir einen äh, Kloptopus. Das ist nämlich ein sehr besonderes Pokémon, es ist kein Typ Wasser, auch wenn man es nur im Wasser finden kann. Hier ist ein Item. Ja. Nein, nice, ist eine Riesenpelle. Sondern Typ Kampf und noch irgendwas. Ich bin mir grad nicht sicher, was. Oh, ich ein Trainer, da will ich nicht rein. Ah, da. Da haben wir einen Mantags. Dun, dun. Manchmal, soweit ich weiß, kann Mantax ein Remmo-Ride bei sich haben, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend habe ich schon Mantax... Ach stimmt, ich habe Mantax schon letzte Folge gefangen, da war ja was. Hm, okay. Ähm, da geht es glaube ich weiter. Ja, komm, dann, dann machen wir mal weiter. Beim Angeln und beim Kämpfen kommt es in erster Linie auf den richtigen Typ an. Das mag schon sein in manchen Fällen. Äh, Baldorfisch. <lacht> wie, die, wie die das so mit, mit der Angel so geschmissen hat. Oh, ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Ich will eigentlich ins Pokémon Center. Wie viele Pokémon hat die Zwei. Ich hätte Genesung im Notfall. Hm, ich weiß gerade nicht. Baldorfisch ist nur Wasser, ne? Auch wenn es Giftattacken hat. Oh, da war ja was. Mit Giftattacken. <lacht> Kacke. Nein. Äh, Zwar noch komm, du bist noch sehr, äh, fit unterwegs, würde ich sagen. Hier, gib den meinen einen Kopfnuss. Bin am Überlegen, vielleicht Bodycheck wegzumachen, weil es ist nur leicht stärker als Kopfnuss und es schadet mir selbst. Also, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Deshalb bin ich tatsächlich am Überlegen, nächste Tage, die Zwarlock erlernen möchte, dann. Auch wirklich zu lernen. Im gegenzug dazu. Ich will Doppelkick nicht riskieren. Am Ende macht das fast keinen Schaden. Ich bin mit den Typen nicht vertraut. Die wisst das ja. noch Level 44. Das ist nice. watteschild Da reden wir schon über neue Tocke. Da kriegen wir ja was. Ähm, drastisch. Erhöht die Verteidigung drastisch. Ja, ja. Dann. Okay. <lacht> Hab ich nichts gegen. Ganz ehrlich. Kakao. Ein Gufa? Was war denn Gufa? Oh lol! Das ist auch Sonne und Mond, das Vieh. Okay, war mal Warteschild. Bevor wir hier noch sterben. <lacht> Drastisch. Das ist besser als äh Das ist glaube ich die beste Variante, die es gibt, oder? Steigt, steigt stark und dann drastisch, glaube ich. Von da ist doch gut, dann kriegen wir jetzt kaum Schaden mehr und dann... Ich glaube, man kann das... Man kann sogar solche Attacken fünfmal für sich einsetzen oder so. Bis das dann keine Wirkung mehr hat. Aber seht ja, wie wenig Schaden ich da jetzt noch äh, ähm, Bekommen, ja. Äh, ich würde aber jetzt gerne das Pokémon wechseln, weil ich glaube mich dass das aushält. Äh... Aushalt. äh ich will Intellion, aber. Ich tu mal Ruti Houdini rein, dann heil ich mal Intellion. Ich hoffe, Houdini hält das aus. Da bin ich mir nicht sicher. Okay, da setzt hertner ein. Weiß also, ich schaffe das Houdini auch so. Houdini hat keine High-Attacke, ne? N nee. Doch, Synthese Dann machen wir mal Synthese. Versuchen wir mal mit Houtini was zu reißen, hier. Ja? Aber wir kriegen eh nicht so viel, weil es ist grad am ähm, Schneien und da sieht man, da kriegt man am wenigsten glaube ich Konter, wow <lacht> Ich glaube nicht, dass der Konter in diesem Fall viel bringen wird, gufer So, du kriegst jetzt mal mit Grasmixer auf die Schnute Oh wow, 5% und dann verfehlt sogar. Selbst wenn ich treffen würde, deshalb seine seine Verteidigung ist jetzt so stark gestiegen. Was eigentlich stärker Schallwelle. Warum habe ich Grasmixer? Ich brauche eine neue Pflanzenattacke für Rotini. Vielleicht finde ich ja irgendwann die TM oder so, Pflanzen TM. Das wäre ziemlich nützlich, weil Grasmixer ist mittlerweile nicht mehr so stark da kann ich einfach ganz der Schallwelle einsetzen und es erledigt auch den Job so okay Magenkrempler aua das tat aber weh aber wir haben gewonnen Juhu. so wir werden ähm, nicht diese diese Folge aber nächste oder übernächste Folge werden wir auf jeden Fall die siebte Arena machen da sind wir jetzt nämlich auf dem Weg das sind wir bald da mit einem Team aus stacheligen Pokémon zu verlieren, ist alles andere als spitze. <lacht> oh Mann. Egal, wie viel Talent man fürs Angeln hat. An einem Ort, an dem sich keine Pokémon tummeln, kann man auch nichts anbeißen. Ist das, ist das, äh... Welches Pokémon ist das? Ah, das ist Koptopus hier. Das ist Koptopus. Aber ich dachte, das sieht anders aus. So blau. Wie soll der Weiterentwicklung? Hm. Aber das ist Kloptopus Der ist richtig cool. Also ich mag sein Design sehr ich mag das Pokémon allgemein sehr. Ich würde sagen Aesilien Bremen macht das mal. Ich würde es nämlich gerne fangen Ich weiß gar nicht wann ich das entwickelt habe, aber ich glaube schon direkt nach dem Level ab. <lacht> Weil es schon so high level ist Wir sind ja auch schon Richtung Ende des Spiels, auch wenn es noch das Postgame gibt. Also nach dem Champion gegen Delion, den Kampf gibt es ja trotzdem noch äh, Content in dem Spiel, was ich alles noch zeigen werde. Also wir sind dann immer noch nicht fertig. Ähm ich glaube, Zauberstein macht am meisten Schaden. Bam! Oh, nein, das ist effektiv! Oh, verdammt! Das war natürlich Pech. Aber wir werden auf jeden Fall noch den Pokédex vollfüllen. So, hier gibt es noch Trainer. Ding ist aber, ich würde lieber ganz kurz in die Stadt. Ich weiß nicht, wo die ist, deshalb. Wir skippen erstmal alles. Wir kommen jetzt gleich wieder zurück. Ich will nur ganz schnell in die Stadt. Wenn das in Ordnung ist. Nein! Oh Gott. Oh, schaut mal, wie süß das ist. Mantriops. Ich finde das so süß. Habe ich das eigentlich schon gefangen? Nee, habe ich noch nicht. Ist aber jetzt schlecht, weil ich fast kein äh, Leben habe ich könnte das jetzt gerade nicht fangen. So, zack, zack, zack, zack. Suchen wir kurz das Land, wo wir lang müssen. Ignorieren wir alles, lasst mich in Ruhe. Ich glaube, hier, hier ist die Stadt, oder? Spike vor ist hier rechts, aber da sind welche. Hm. Äh. Okay, vielleicht müssen wir sogar ganz zurück. Lass mich mal auf die Karte schauen. Äh, Karte. Ich würde sagen, wir fliegen kurz hier hin. Ja. Dann machen wir noch mal alles von oben und nach unten. Denn ähm, anscheinend gibt es noch sehr viel, bevor wir in die Stadt überhaupt richtig rein können. Deshalb, ja. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, pam, pam, Nice. eins dieser Pokémon aus unserem Team wird by the way bald raus. Es gibt jedoch das das legi Das kommt auf jeden Fall ins Team. Mehr sage ich aber dazu noch nicht. Ähm, ich sehe gerade nicht, jeder hat ein Item, aber es mir gerade etwas schnuppe, wenn ich ehrlich bin. Die beiden müssten Erfahrungspunkte bekommen. Aber ich habe ja den EP-Teiler an, deshalb ist das kein problemo So, lass mich bitte... Oh. Da wird man das Dark und da fängt das Spiel an zu legen, weil das alles erst laden muss. Man kennt's. Da ja, will ich jetzt mit dem Fahrrad. Ja, komm, Mama, wir mal. Es gibt ja hier kein Gras, oder? Ne, ich glaube, hier gibt es kein Gras. So. Wo wollen wir lang? Route 9. Sirchester Buchster. So, mit dem haben wir, waren wir schon. Ähm. Ich hatte gern so eine. Eine kleine Map oder so eine Map, wo ich halt auf jeden Fall ranzoomen kann. Das fehlt mir einfach noch an dem Spiel. Äh, wie komme ich denn da lang? Aber ich habe den Item gefunden. Ja, eine Perle. Eine relativ kleine Perle. Sie ist vom geringem Wert. Ja, ja. Ich glaube, hatten wir schon gefangen, ja? Da kann ich nicht. Ach, ich, ich sehe schon, ich sehe schon. Oh, da war so ein... Egal. Ich weiß gar nicht, welches -Man das war, aber. Wird schon egal sein, denke ich. Ähm. Genauigkeit des Trägers. Okay. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas brauchen. Na ja. Schwamm drüber. Ach man, Türbs. Schon süß. So, weil mal. Jetzt gucke ich noch mal. Ich habe schon wieder vergessen. Habe ich den schon gefangen? Ähm. Es hagelt, ja. Nein, habe ich noch nicht. Dann kann ich es mal versuchen, ihn zu fangen. Ähm, Aquawelle. Sollte denke ich äh, schauen. Man ist ja nicht sehr effektiv, aber ich bin ja trotzdem sehr stark, wie man sehen kann. Deshalb war das die richtige Entscheidung. Body oh, Slam macht glaube ich nicht so viel. Nee. Cool. Aber der Hagel trifft mich leider noch. Aber ihn dafür auch, ja. Ähm, Pokéball. Oh, ich habe oh, ich hab gar keine bälle mehr. What? Ich hab's nicht irgendwo. Ich kann da eine Angel hängen gar keine Bälle mehr. Warum war super Superball Wieso bin ich nicht drauf gekommen Bälle zu kaufen? Oh, ein super äh, Superwurf! Nice. Unser zweiter Superwurf in diesem Let's Play. Nice. Also, wenn man Superwurf hat, ich hatte das noch nie erlebt bei einem Superwurf, dass dann, das, dann dass das Pokémon dann nicht reinzubekommen. So, das wollte ich sagen. Habe ich noch nie erlebt weiß gar nicht ob das überhaupt möglich ist so ähm, wo wollen wir lang so auf einmal haben wir jetzt gefangen ne? das brauchen wir jetzt nicht mehr da waren wir schon dich lassen wir... oder du lässt uns am besten. kaokto ich glaube Wasser ist sogar sehr Nee, sehr effektiv kann es nicht sein ich glaube das ist normal effektiv wasser ja yep, ist normal effektiv ist aber level 50 das vieh uff echt stark wer aber ein cooles pokémon aber vielleicht weiß mir ja für schild auf äh für schwert meine ich irgendwann in ein paar jahren oder so welche ich auf jeden fall auch noch mal schwert let's play ich werde nämlich jedes jahr so ein zwei pokémon let's plays machen und äh, schwert dann demnächst demnächst heißt äh, ein paar jahren da will ich mir auch noch ein paar Pokémon aufsparen. Aber ich werde sie mir trotzdem offscreen fangen. Und äh, manche würde ich auch noch gern fangen. Heute ist anscheinend die richtige Fangfolge. Nichts besonderes anscheinend. Aber ey, sowas gibt halt auch in Pokémon. Das ist das... Das ist ein normaler Pokémon. Das man manchmal auch einfach nur Pokémon fängt. Oh, das wusste ich nicht. That sucks, man. Aua. Kannst... Aua. Kannst bitte aufhören mit dem Kack. Das macht ja fast gar nichts. Uff. Ähm. Ja, ich würde sagen... Grasmixer. Obwohl... Ach, jetzt ist das Vieh weg. Ach, nee, gar keine Lust mehr auf den Kampf. Ja, fliegt das auch noch weg. Machen wir das ein andermal. Mache ich das vielleicht auch screen oder so. Ich würde euch damit echt nicht langweilen und so. So, bevor ich da jetzt lang gehe, rechts geht's lang. Also will ich gucken, was es links gibt. Okay, hier sind noch ein paar Trainer. Drei Stück, glaube ich, auf die, insgesamt. Okay, Tauchball, ein Ball, mit dem sich Pokémon die Wasserleben besser fangen lassen. Das wollte ich. Den Ball habe ich gesucht. Ah, ist hat keine Trainer. Na, was sagst du zu meinem geheimstrand Er ist ein Wunders ist, äh, Was? Er, er ist ein wundersames Paradies. Okay. Inmitten des kalten Ozeans, klein aber fein. Da du ja extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Taucher, okay. War er ja früher eine VM? Bitte, Zacke Taucher, kein Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Ich finde es ja nett von ihr, dass sie mir einen geheimen Strand zeigt. Aber findest du es nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann sie so gelassen im Bikini dastehen? Ich glaube, mir frieren jeden Moment sämtliche Zähne ab. Denke ich mir auch. Wie kann man im Bikini in so einem Biom sein? Im Bikini. Ja, stelle ich mir sehr schlimm vor. Sehr kalt. Oh, da ist ein mit links. Die Attacken, die man auf dem Gegner loslässt, müsste, müssen auf einen seinem Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Schwachpunkt, ja, ja, ist ganz wichtig. Typenvorteile muss man recognizen. Das ist ganz wichtig. Mario. Oh, Mario. Mit seinem Charakter. Mario. Mit seinem einzigen Pokémon, was Charakter ist. Was schwächer ist als die Kaktus, die man hier fangen kann. Pew, ich find allgemein, die haben die Level von den wilden Pokémon verkackt in diesem Spiel. Kursi Level Up! Cremi kriegt gar keine Level Ups mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Gerade im Moment. Äh, was, was... was für Kursi? Ich hab... ähm... gemeint, sorry. Oh, obwohl es nur darauf ankommt, vier Attacken richtig einzusetzen, habe ich verloren. Du hast nicht mal angegriffen, was willst du? In der Gala-Region existiert angeblich eine mysteriöse Kampfkunst namens Baritsu, die eins in den Meisterdetektiv eingesetzt haben soll. Okay. Schwarzgurt. Ich habe keine Kampf. Obwohl, ich habe... Zwollock. Als unser Kampfvieh. Unser... Zwollock wird unser Kampftank. Ähm... Wo bin ich denn jetzt? Verdammt, will ich hier sein? Ja, ich will hier sein! Steinhagel, ui, das wäre interessant. Scheuert riesige Felsen auf Pokémon, die eventuell zurückschrecken. Also ich fände das interessant. So, da hier gehen wir später nochmal hin. Ich will nur jetzt hier lang und gegen den kämpfen. Ich bilde mit meinen Pokémon eine effektive trainier tra trainierte Einheit. Ja, sieh genau hin und errötze dich an unserer Stärke. Okay, kein Problem. So, über nächste Folge, vermute ich mal. Sehen wir dann den Kampf gegen Arena Lightroom 7, wer das auch immer sein mag. Der war ja beim Vorstellturnier-Ding. Da war ja leider nicht da. Aber gefehlt, einfach geschwänzt. Oder er ist krank. Oder es gibt gar keinen. Vielleicht sind wir das ja auch. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch keine Challenge. Man kennt einfach den Orden so. 49, nice. Und das ist nicht so nice, aua. Oh, alle ah, die beiden. Ah, cool. Welchen für die eigentlich von den beiden besser? Schreibt es mal rein, das wäre ganz cool zu wissen, weil jeder sagt irgendwas anderes. 50% sagen das, 50% sagen das. Ein volltreffer sogar. Dang. Schießt sie doch nur mit meinem James Bond Finger ab. Piu, piu Ja, verloren! Wir sind wohl doch nicht so effektiv, wie ich dachte. Ach, mach dir nichts draus. Das wird schon wieder. Okay. Wenn ich selbst in den Ring steigen könnte, würde ich sogar die Pokémon des Champs bezwingen. Denke ich zumindest. Äh, denke ich nicht. Hast du vielleicht schon mal den Galping King getroffen? Mein Munkel, dass er sich irgendwo in der Naturzone auffällt. Er kann angeblich die Farbe seines Zeltes ändern und bewertet wohl auch deinen Curryplex. Echt? Übrigens, wenn dir kalt ist oder du müde bist, kannst du dich gerne in meinem poké -Camp etwas ausruhen. Wie sieht man denn das Pokecamp anderer Leute? Ich schaue mir jetzt auch einen von der Farbe her. So, was schaffst du denn vor 1 hier? Ist interessant. Aha. Oh, hey, die ist die letzte Wicke von Molly Morba. Da, die letzte Winkel von Molly Morba. Estrelle. Ist wahrscheinlich ein Spitzname. Ich bin mir sehr sicher, das heißt nicht so. Wie geht's? Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Bis später. Okay, cool. Hier ist bestimmt noch ein Item. Yep. Ein Sonderbonbon. Nice. Was ist das für Pokémon hier eigentlich? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Arctip. Ist das neu? Oder habe ich das irgendwie vergessen aus einem anderen Spiel? Arctip. Sagt mir gerade gar nichts, tatsächlich. Also, sorry, ne, falls es den schon in einem anderen Spiel gab. Aber ich kenne den gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Hm. Vielleicht ist es auch neu. Kann ja sein. Hier ist noch ein Item. Ein Stück ewiges Eis. Ein Item zum tragen. Ein Stück Eis, das Hitze hätte und Attacken vom Typ Eis verstärkt. Interessant. So. Kloppte Post. Runde 2. Versuchen wir es nochmal. <lacht> Dum, dum, dum, dum, dum, dum, ähm, Ja, verdammt, die Folge schon so lang. Und warum? Ja, egal. Ich muss sie ja nicht fangen. Ich will sie euch zumindest zeigen. Mindestens zeigen, das will ich auf jeden Fall. Weil ich bin anscheinend gerade zu dumm, um sie zu fangen. Was ist denn das Schild eigentlich? Ich spike fort nach da. Cool. Wie hat mich das Mantag denn jetzt getroffen? Na egal. Irgendwann will ich mantags auch mal ein Team haben. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht, das Vieh. Wenn du es richtig trainierst und richtige Attacken gibst. Ich glaube, das kann eine Killermaschine werden. Aber so ein normales Mantax, was man im wilden findet, das kann nichts. Das denke ich, wissen wir alle. Hier okay, ist ein Item. Ein Schützer. Ein schützendes Item steif und schwer, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Wahrscheinlich ist ein Wickeln oder so. Zur bucht Okay. Hier ist ein Trainer, guten Tag! Schwimmen bekommt man Muckis und mit Muckis teilt man Attacken aus! <lacht> Damn! Was hat er für eine Nase? <lacht> Der hat auch so einen komischen Strich auf seiner Nase, seht ihr das? Naja, egal, ich will nicht über anderen Leuten's Nase judgen. Das macht man ja nicht, ne? Ein Ausdoss nur. Ist ja gar nichts! Ich schieße ihn ab und da hat keine Chance. Pew! Doch. Ich bin zehn Level über dir, was willst du? Das ist enttäuschend. Hä? Kremi lebt wieder? Achso, ich war ja im Pokémon Center. Ich bin aber auch echt irgendwie verloren heute. Äh, Zwoller, Kremi und Silenbriem. Alle ein Level ab. Cool, cool. Um meine Niederlage zu verarbeiten, werde ich ganz, ganz weit rausschwimmen. Oh, der Arme. Es soll ja sogar Meisterschwimmer geben, die den ganzen Tag von hier bis zu den Ufern der carlos region schwimmen können. Bis nach Carlos? Ich weiß ja nicht, wo du sowas gehört hast. Das ist ja ziemlich weit weg, oder? Tipps zu Trainer! Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Ball nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen tritt umso häufiger auf, je mehr Pokémon gefangen werden. Man nennt dies einen Superfangler, dadurch, dass Pokémon leichter gefangen werden kann. Das kann man beeinflussen? Habe ich es richtig verstanden? So hat sich das jetzt zumindest angehört. Jetzt würden die mir sagen wollen, das kann man beeinflussen. Hi! So genug aufgewärmt! Dann wollen wir uns mal volle Pulle in den Kampf schützen. Olaf mit deinem Sardin. Hast du keine Chance nein? Die schießen ab. Fischwarm. Oh, Fischschwarm. Bam. Ich finde das sieht eher aus wie eine Weiterentwicklung aber... Naja... Ich bin ja nicht derjenige der die Pokémon designt, ne? Zumindest noch nicht! Wait, what? Kein <lacht> Spaß. Ähm... Okay, das macht tatsächlich keinen Schaden aber wahrscheinlich nur wegen der Form. Ja, höchstwahrscheinlich nur wegen der Form. Oh oh oh oh oh oh, oh Gott, ich dachte grad... Okay, sofort heilen, sofort heilen! Was habe ich denn für Eierattacken? habe ich irgendwas gutes? Hypertrank. Ich komm, und zack, wieder voll. Aufruhr. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ich glaube früher hat Hypertrank 200 statt 150 wie hier jetzt geheilt. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern. Das Habt ihr gesehen, was der für eine Pose gemacht hat? So, hey, komm her, komm her. Ey, komm on, komm on. Ich finde das schade, dass die meisten Pokémon jetzt, wenn die, äh, besiegt werden, dann keine besondere Animationen machen. Das haben die früher immer gemacht. Yes, nur Pflanzenattacke. Du kommst immer genau dann, wenn ich es dir sage. Äh... Oh, spezialangriff senkt bei mir stark, aber komm, es ist mir wert. wie ist das so schwach. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, früher hatte irgendwie gefühlt jedes Pokémon oh, eine, eine, eine, eine Animation, wenn die besiegt sind. Und hier ist es irgendwie nicht mehr so. Und ein Weilord kommt! Ein Mini Weilord! Ach, wie süß! Guckt euch das an! Er ist einfach geschrumpft! Wahrscheinlich ist es zu lange ein Pokémon gewesen ist, er zu, ist einfach geschrumpft. <lacht> süß, süß, kleines Weilort. Da ist er sogar Weilma größer oder zumindest von der Breite her. Von der Länge her bist du auf jeden Fall der Wurst. Ne? Erst bei Giga Dynamax hat er fast seine normale Größe. Oder? Warum fast? Ich glaube, bei Giga Dynamax hat er sogar seine wirkliche normale Größe oder etwas größer tatsächlich sogar. Weil deiner Max-Pokémon sind ja größer als ich gerade denke. Auf jeden Fall sehr enttäuscht, was sie mit Wildout gemacht haben. Es ist viel zu klein. Die hätten das viel größer machen sollen. Und was heißt viel größer? Auf jeden Fall etwas größer als das. Das ist ja peinlich. Da haben meine Pokémon und ich uns wohl bei den Aufwärmübungen zu sehr verausgabt. Man soll ja alles in Maßen genießen, aber das reicht mir irgendwie nicht. Och, komm. So, hier sind wir. Okay. Ah ja, da war die TM. Okay, dann sind wir hier. Wir haben die Folge noch. Okay, komm. wir können wir noch ein wenig was machen. Hier ist... Nein, da ist noch ein Item. Ich habe ich... Das nur dass meinem agro AgroSteller beim Schwimmen nicht sofort die Puste ausgeht. AgroSteller kann Surfer? Das Vieh kann F Surfer? Wie surft es? Das Ding ist einfach nur so eine kleine Rübe mit Stacheln um sich drum. Wo kann das Ding surfer? Oder habe ich es einfach nur falsch verstanden? Ich habe jetzt verstanden, als wenn die sagen würde, dass das Vieh sie drüber getragen hat. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Aber wenn das Vieh wirklich Surfer kann. Was? Das war, das will ich nicht glauben. Das wie kann auch kein Surfer. Bunker, oh oh, schützt sich selbst. Och nein, der Hagel. Oh Gott. No is no fun. Nice. Okay. Sehr einziges Pokémon. Sind das etwa die Grenzen der Wasser-Pokémon? Nein, es gibt noch so viel auszuprobieren. Und Item... riesen Ich kann man überall angeln, wenn man Bock hat. So, hier geht's es lang nach Spikefort und hier sind drei Steine. Und in der Mitte gibt's einen top hier. Für die, die das verpassen sollten. Ja, weiß nicht, warum wir das verpasst. Ist eigentlich nicht so wirklich möglich, aber cool. So, unsere letzte Trainerin für heute und aus irgendeinem Grund hat mich mal das Montag noch angegriffen. Ich weiß nicht, wie es das geschafft hat, aber die Trainerin machen wir noch und dann werden wir in der nächsten Folge in Spikeford ankommen. Und laut, ich sag mal, laut anderen gibt es dort eine Überraschung auf mich. Etwas, was mich tatsächlich überraschen soll und da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja. Heilen wir mal ein wenig. Ja, Novo tragen reicht schon. Vielleicht einen zweiten noch. <lacht> ja, komm, reicht. ich Kampf, die will ich noch schnell machen. Ich hatte gerade eine kleine Pause und bin bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht's aus? Ja. Können wir gerne machen. Ein Ramoride. Das Vieh. Das das Pokémon da. Das gibt es manchmal beim Mantax unterm Arm. Oder unter der Flosse, was auch immer. <lacht> Drei Pokémon, willst du mich veräppeln? Das dauert mir viel zu lang. Du kannst mir doch keine drei Pokémon als Kampf geben hier. Was soll denn das? Ja, immerhin sind sie instant down Ja, Trotzdem weiß ich nicht. M -m -m -m -m -m. Aua. Vor allem welche ich jetzt vom Magel getroffen. Mantags. So, sehen wir vielleicht ein Mantags mit einem Remo unten? Warum ist das Mantags jetzt kleiner als die anderen? Oder büge ich mir das nur ein? Ach so boah, ist ja h 2 o Absorber. Warum habe ich denn das Buch noch nicht gewechselt? Ja, nicht dumm. ja da heizt sich wegen Wasser. Wasserring. Ja komm, Kleidwende, ne, auch wenn es Käferattacke ist, macht zumindest Schaden und ich kann sofort tauschen. Zu Houtini. Hutini! Yeah. Luftschnitt, oh oh. Das kommt mir nicht passend. Das ist nicht so gut. Das tut... Oh nein. Oh Gott, das macht sehr viel Schaden. Was Ja. Uff, wird das heute noch was hier? Mit dem Gewinn? Gewinn, Gewinn, Gewinn? Wird das noch was? Ich hoffe doch. Was? Das macht so wenig? Ex Excuse me? E excuse me? Ähm, wir sind wohl noch eine lange Folge wieder. Letzte Folge war schon 34 Minuten, das wollte ich überhaupt gar nicht. Das waren mir nämlich etwas zu lang. Ähm. Silenbrim, welchen Mal. Oh, Kursi hätte ich reintun können. Ah, egal. Ach, cool, ist schon toll. Seelenbrim ist auch sehr toll. Mein ganzes Team ist toll. Alles größtenteils voll mit süßen kleinen Schnuckis. Ich kann es gerne mit dem Team ab. Oh, komm, ich will der Taste gedrückt halten. <lacht> äh, komm, Zauberschein macht schon den Trick. Boah, äh, Langweiler. Komm, Seelenbrim weg, klatsch ihn weg mit deinem einen Arm. Vorher hattest du zwei. So, letzter Pokémon. Was ist? der kurs Level 45. Nachtnebel. Was ist das? Das Ziel, sieht, das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Äh Nein, das ist mir zu weird. Okay. Ein Octillery! Ihr habt das schon alle schon gesehen, diese rote. Den gibt es schon seit gen 2? Äh, ich glaube seit Gen 2 gibt's den schon. Doch, ich glaube schon seit Gen 2. Naja, wer auch immer. Aua. Komm, Silenbrim hält das aus. Diese starke Frau, die schafft das. Ne, Na, Silenbrim, naja. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, ein Like, würde mich freuen. Abo, falls ihr neu seid. Intellion Level 50! Die Hälfte haben wir für Intellion schon mal. Juhu! <lacht> Und ja, schaut auf wir beim nächsten Mal vorbei. vorbei. Ich bin eine Meerjungfrau. Ich will zurück ins Wasser. Äh, okay. Weshalb war ich noch gleich hier? Ach ja, ich wollte nach Bären für meine Brummeln suchen. Jo, Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge von... Pokemon shit.